Für Zugang auf viel Wichtige Online-Ressourcen zu holen, muss als Schüler sein IAM-Konto aktiviert tun. Geht abseit www.iam.cjr.lu Wenn auf der Seite scrollt, dann holt er für eine Knappasche zur Auswahl. Für ein neues IAM-Aktivationskonto zu holen, wählen wir die age Option aus. Das im Schirm muss ihr die Sozialversicherungsnummer vom Kant antippen. Hallo, wählt ihr die Age Option aus per Post Wenn den Aktivationscode nur per, per post bei ihr u Ukomas, dann geht der auf die Seite im.c.lo Wenn ihr auf der Seite rufskrollt, dann habt ihr, ihr Knapperschutz zur Auswahl. Für den IAM zu aktivieren, da wählen wir das hier die zweite Option aus. Auf einem nächsten Schirm muss ein Passwort erstellen, das den Aufforderungen entspricht. Von dem Moment an, ist ein Kontakt aktiv und nicht kann auf Online-Ressourcen zugreifen wie www.efrancais.lu www.efrancais.lu mathematik.alu portal.office.com den auch um multi-skript.alu eröffnet.